Hallo, konnichiwa. Es wird Zeit für einen Podcast, wieder mal. Und wir sind heute bei Miki im Kurukuru. -Kuru. Unsere geneigten HörerInnen wissen natürlich, dass wir darüber schon berichtet haben und was das ist. Ja. Dass wir hier aufgenommen wurden, äh, strahlend und ähm, mit, offenen genau, mit offenen Armen. Das heißt, äh, hört einfach mal das, den Beitrag über das Kurokuro, dann wisst ihr vollkommen Bescheid. Genau, wir haben jetzt ein bisschen äh, Zeit ins Land streichen lassen, weil wir zu tun hatten. Also vor allem Omani. Achso, das Kurukuru befindet sich natürlich unterhalb den Eisenbahngleisen, deswegen rumpelt es hier ab und zu. Sehr witzig. Und dann spielt noch irgendwie so eine Musik hier. Ja, es ist total witzig. Im läuft zumindest in den letzten Tagen, also letzte Tage war hier zu, aber immer wenn hier offen war. Hier ist letztes Wochenende und jetzt läuft hier meine CD rauf und runter. Das ist total schön. Ja, sehr witzig. Genau. Mich irritiert das etwas jetzt beim Podcast, weil ich ab und zu so <lacht> also mit äh, Summe im Kopf, aber ja. Mhm. Ähm, da sind wir eigentlich schon mitten beim Thema. Wir hatten keine Zeit die letzten Tage, weil du was vorbereiten musstest. Und zwar was? Äh, Auch das wissen unsere treuesten FollowerInnen bereits, was jetzt gleich kommt. Aber für den Rest müssen wir es trotzdem noch mal erklären, weil wir das bisher im Podcast noch nie erwähnt und auf der Webseite. Wir haben eine kleine Pop-Up-Ausstellung hier. Ich glaube, du musst laut und deutlich sprechen. <lacht> ja, wegen der Musik, <lacht> Musik da <dahin>. Ja. <lacht> ich könnte das ja auch ausschalten da hinten. Hm. <lacht> ähm, wir haben eine kleine Pop-Up-Ausstellung. Und zwar haben wir mit Miki. Hört man das auf der. Nee, du musst einfach nur laut weiterreden. <lacht> <lacht> Hallo. Hi. Sure. How are you? Have fun. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. enjoy Oh. <laughs> <laughs> どこ。<笑><笑><ちょっと待ってねちょっと調べよう笑><笑> Das ist sehr lustig. Ja, hier ist natürlich viel los, deswegen werden wir auch ab und zu mal unterbrochen. Ich bin jetzt aber gespannt, was wir uns sagen. Mhm. Seid ihr auch schon so gespannt? Wir hätten einen roten, äh, on air, eine rote on air Lampe über unseren Köpfen aufhängen müssen. Das ist ein kleines Plakat mal. Mhm. Ich glaube, wir knacken die Stunde heute. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ursprünglich dachte ich ja, wenn wir das so machen, dass es ganz interessant ist, wenn nochmal mal Leute dazukommen. Mhm. Aber... Ja. <lacht>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 wir haben nämlich eine kleine Pop-Up-Ausstellung hier. Das ist Mackie da hinten, die uns jetzt gerade anstrahlt wieder. Ja, es ist, das wird ein sehr konfuser Podcast. So, wir haben eine kleine Pop-Up-Ausstellung. Vielleicht schaffe ich es jetzt, den Satz weiter zu sagen. Mhm. Ich glaub, ich meine und zwar haben machen. wir die wundervolle Miki hier kennengelernt und sie hat ja hier so einen kleinen Ausstellungsraum, wie ihr hinter uns auch sehen könnt. Mhm. Und genau, und ziemlich schnell schon am ersten Tag kam eigentlich raus, ja, äh, wenn ihr was hier auch mal ausstellen, also zu mir, wenn du mal was ausstellen möchtest, immer gerne. Und dann haben wir danach kurz gebrainstormt und gesagt, es wäre doch cool, wenn wir hier so eine kleine Pop-up-Sache machen würden. Ich stelle ein paar Bilder aus und äh, Jan kann äh, was klimpern. Mhm. Und dann haben wir ihr das äh, ein, zwei Tage danach vorgeschlagen und gefragt, was sie davon hält und sie war echt begeistert und hat gemeint, das machen wir auf jeden Fall und es trifft sich jetzt äh, zufälligerweise da mit ihrem äh, zweijährigen. zweijährigen Jubiläum. Die haben Anniversary nächste genau. Woche am Anniversary zweiten. Festival am zweiten. Festival ist echt krass, aber es ah, ist auch ein so. Geburtstagsfest. Ja. Mhm. <lacht> genau, die werden zwei Jahre hier, also in der... Ähm, in der Location, so weil Kuro Kuro nee, ah, nee. zwei Jahre, aber nicht in der Location. Genau, in der Location so sind ja erst seit einem Monat noch nicht mal. Andersrum, mhm. so genau. Mhm. Und ähm, ja, und da dürfen wir jetzt äh, Jan darf ein kleines Konzert geben mhm. und ich darf äh, Sachen von mir zeigen. Genau. Und deswegen warst du beschäftigt. Deswegen war ich beschäftigt, weil ich werde ein paar äh, Illustrationen aus meinem neuen Animationsfilm zeigen und die musste ich halt dann noch so ja, Zeichnen. <lacht> äh, nicht alles, aber halt einfach so eine Auswahl treffen, was ich zeigen möchte von dem Film. Ähm, und dann war halt die Frage: erstmal dachte ich, ich zeichne was oder so, was Kleines, Schnelles. Aber dann hat mir irgendjemand gesagt, druck doch einfach von deinem Animationsfilm was. War eine gute Idee. <lacht> ja. Genau, und dann waren wir erstmal auf Suche für einen, einen Drucker, weil das gar nicht so einfach ist. Also, es ist nicht. Wir dachten, es wird wie bei uns sein, einen Copyshop und so. Ja, weil es ging auch äh, um das Drucken des Plakats. weil war ich ein kleines Plakat angefertigt und um Visitenkarten tatsächlich auch. Und in Visitenkarten hier war was hier in wirklich, es ja. ist, ich wusste es ja schon, und das war auf meiner To-Do-Liste in Deutschland. Ich habe es aber nicht mehr geschafft, neue Visitenkarten machen zu lassen, ja. weil es hier einfach wirklich gang und Gebe, ist, die, die Visitenkarte zu überreichen. Ja. Wir Falls ihr ja. euch wundert, was ich hier die ganze Zeit in der Hand halte. Es ist ein kleiner SchokoDonut heißt es. Es ist aber eigentlich so ein kleines Schokokügelchen mit Pudding drin. Und ich will es die ganze Zeit schon ich will reinbeißen. Ja, dann beißt da rein, ich erzähle so lange weiter. Und kurz zur Überleitung, nämlich, ich dachte so ganz, äh, wir halten es ganz einfach, machen schwarz-weiß A3-Druck äh, auf buntem Papier für das Plakat, die äh, Visitenkarten einfach auf etwas dickerem Papier im Copyshop äh, und fertig. Haha, <lacht> <lacht> nix da, Copyshops gibt es hier nämlich nicht. Also nicht in der Form, wie wir es kennen wo man reingeht, an den Rechner sich setzt, USB-Stück reinschiebt, bisschen was klickt und dann kommt das von irgendeinem Drucker raus. Sollte, es gibt äh, in den Groceries, heißen die Grocery Stores? Convenience, -Store. Convenience Stores. kannst du halt, äh, da stehen so normale Bürokopierer, da kannst du halt kopieren, aber da dein Papier nicht rein schmeißen, sondern nur mit deren Papier drucken und das, und das nicht. Das ist kein schönes Papier. Die machen zwar auch Fotos und Farbe und so, das wäre nicht das Problem gewesen, aber halt das Papier ist total mistig. Farbig sind die wirklich gut, muss man sagen, also wirklich. Ja, die schaffen das gut zu drucken. Äh, vier farbläser drucken. Mhm, aber es System. ist gut, wirklich kann man nichts sagen, aber das Papier ist ganz schlimm. Das Papier ist ja. richtig schlimm. Und ähm, genau, dann waren wir in einem kleinen Schreibbahnladen. Sie meinte, äh, sie hatten zwar wunderschönes Papier haufenweise da, aber konnten halt hat halt gemeint, sie kopiert nur. Sie druckt nichts mhm. aus vom USB-Stick. Ja, stimmt, die hatten uns echt viele schöne Kopierer da. da hätte man zumindest mhm. sich irgendwie das mhm. am Convenience Store ausdrucken können und dann mhm. dort kopieren. Und äh, dann haben wir. ab... Was los? Nichts, ich überobachte, während du redest. <lacht> ah, ja. Wir beobachten das Geschehen im wunderschönen. Ähm, Kuh. Wir hier im Kuh, wo wir dann sitzen, wenn es offen ist und wir hier ein bisschen arbeiten, äh, was eine übelst schöne Atmosphäre ist. Äh, war jemand, die hat uns angeboten. hat? Mm, super sweet. M M M Miu, oder so, laut Instagram. Mhm. Hat. Ja, wir sind ja super vorbereitet, was japanische Namen angeht. Ihr merkt's. Mm. Irgendwann kriegen wir das mal hin. Wir haben aber, zu unserer Entschuldigung, wir haben in, den letzten, in der letzten Woche so viele Leute kennengelernt. Und für ungeschulte Ohren klingen die Namen häufig sehr ähnlich beziehungsweise sind durch diese Silben, Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, verwechselt man sehr schnell die Silben untereinander ja, und dann landet man ganz, ganz schnell bei einem anderen Namen. Ja, und deshalb ist es tut uns übelst leid, aber es ist echt schwierig, also ja. ich finde mir richtig schwer, die Namen zu behalten. Die war aber sehr, sehr süß, ja. äh, weil sie selber auch zeichnet und sowas und er war ganz fasziniert äh, irgendwie von unserem Gespräch über Animationen mhm. und Arbeiten und sowas. Und Studiert hier an der Uni, spricht also auch super Englisch und hat dann gleich gemeint, falls sie irgendwas braucht, ja. sagt Bescheid. Und dann habe ich mal gefragt, wie es ist. Sie meinte auch hm. Convenience Stores. Die haben wir zufälligerweise getroffen. Dann sind wir zu einem, als wir das ausprobieren wollten, kamen sie uns zufällig entgegen oh. und hat uns dann gesagt, nee, da steht, sie dürft kein eigenes Papier verwenden. Das heißt, sie hat ja. uns sehr geholfen. Wir hätten da wahrscheinlich aufgerissen. <lacht> und dann wäre irgendein wutentbrannter... Ich glaube, nicht mal wutentbrannt, sondern einfach, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, es äh, ja, tut stimmt. uns leid, aber Du darfst <lacht> <in einem lacht> das dann nicht machen. <lacht> okay. Wir hatten dann im Daiso, das ist so ein 100 Yen Shop, die hatten auch einen. Da haben wir direkt mal nachgefragt und die haben auch ich gesagt. Gleich sagt, N -n -n. N -n. Genau, aber sie hat uns dann die Adresse und von dem ja, Printservice, auch von der ist Druckerei, sie richtig gegeben. Nach Hause gegangen, hat gesucht im Internet und hat dann gesagt, hier, das könnte was sein, was das macht, was ihr wollt. Und tausend Dank. Ja. So toll. Ja. Also wir sind dahin. Wir wussten erstmal nicht, wo es reingeht und dann war aber so ein kleiner Tresen, aber klar, okay, da muss man mal hin. Dann haben wir gesagt, so wir brauchen das gedruckt. Also erst kamen wir rein, alle haben aufgeguckt, nichts ist passiert. Dann haben wir war, English? Dann hieß es nein, nein, nein, nein, nein. Dann kam die älteste Dame im Raum, also keine Ahnung, um die 60? Nee, ich würde sie jünger, 50 vielleicht. An und meinte, sie spricht ein bisschen Englisch. Sie hat uns seitdem betreut und spricht super Englisch. Ja. Also alles, was den Drucken angeht, was eh viele Fachwörter sind, die sich in A4, B4, B5, vierfarbig genau, und so weiter. Ist. Also sie hat uns verstanden, ja. sie konnte uns beraten. Und also es tut mir leid, vielleicht habe ich Anfang in letzter Zeit in, in Deutschland dann auch so die falschen Plätze aufgesucht. Aber ich habe schon ewig nicht mehr so einen Service gehabt. Ja. Und man muss dazu sagen, es ist sportbillig. Mhm. Es ist wirklich, es ist so günstig. Also grad, wir haben auch wenn der Jens nicht so gut ich stand, oder sein, der zur Zeit, steht gerade für uns, es trotzdem sehr günstig es ist. So günstig und du kriegst einfach eine Stunde lang Beratung. Dann zeigt sie dir Papiere, dann machen die, die checkt die Daten nochmal, dann geht sie hinter und macht einen Probedruck, geht mit dir den durch, ob alles wirklich passt Und dann kriegst du einen Druck für also die Visitenkarten und 20 Euro gekostet, 100 Stück. Mhm. Und das ist einfach, wo ich mir sage, wow, in Farbe. Also in, meine sind genau vorne Farbe, ja. hinten schwarz-weiß. Deine waren ja sogar noch günstiger, nur schwarz-weiß. Ja. Wow. Und jetzt habe ich eben, da also lasse ich jetzt auch meine... Nicht, ähm, wenn ihr jetzt hört, so 30, 20 Euro für 100 Stück. Das ist tatsächlich mit eigener Papierauswahl, mit Beratung, ja. Vordruck... Eine ich halbe Stunde hat sie uns bindzig. gefragt, wir konnten das Papier aussuchen. Das ist nicht zu vergleichen mit Visitenkarten online drucken. Nein. nein wir nein. hätten das Papier sogar noch mal tauschen können und sowas alles. Ich habe sogar meinen Druck noch mal verändert, weil ja. etwas nicht zu erkennen war. Genau, und dann sind wir, da hatten sie uns eben, wir waren eigentlich dreimal da: einmal zum Kurzfragen, dann einmal ja. wegen dem Visitenkarten, genau. nee, wegen dem Flyer. Wegen dem Plakatposter? Genau. Das da haben wir auch ein eigenes Papier mitgebracht. Und ja. sie hat uns aber nochmal welches von Ihnen gezeigt und hat dann gemeint, lassen Sie das Papier da, wir probieren es auf dem zu drucken. natürlich haben sie es auf dem gedruckt und so. Ja. Ganz toll. Ähm, dann waren wir am nächsten dann Tag waren da wir das Abholen Tag? und haben dann gleich wegen den Visitenkarten in Auftrag gegeben. Und die haben wir heute abgeholt. Ja, ja die haben wir heute abgeholt ja. und dann war ich da wegen meinen Kunstdrucken. Und da war eben äh, auch ein paar, es sind insgesamt acht Arbeiten. Äh, drei äh, A3 und A5 Sachen sind noch einige dabei und ich fand es so süß, zum Beispiel, dann kam heute einer rein und hat dann hat kurz überlegt und war so, guten Tag. Ja, stimmt. <lacht> hat, also der war nämlich letztes Mal auch mit dabei ja. und hat sich gemerkt, dass wir aus Deutschland sind und sowas. und hat dann noch mal kurz in seinem Hinterstübchen gekramt, ich kann doch irgendwas, habe ich. Ja, ja. wie war das, guten Tag. Ja. Also alle, die das hm. super süß. Auch die, die äh, uns da betreut hat, ähm, ihre Tochter ja. lebt in. Frankfurt. Frankfurt, hat nach Frankfurt ja. geheiratet. Ah ja. nee, ich komme immer durcheinander. War das die oder ja. die von der Reiseding, die dann. Ah ne, die nee. mit der Reiseding, die war in Zürich, wo ja. die Tochter ja, ja. Also zumindest. Stimmt. Äh, witzige Zufälle auch. Ganz und wirklich, also ich bin ganz begeistert von dieser Druckerei. Also mhm. genau, und jetzt habe ich bin ich doch eigentlich fast mit der Arbeit. Ich werde noch vielleicht ein paar schnelle Skizzen machen am Wochenende. Und du solltest noch live zeichnen machen während du mit jemandem redest. Einfach irgendwas draufkritzeln und dann sagen so, 10 Euro bitte. Hm, ja, mal gucken. Vielleicht. Ja, genau. Aber eins ist ja vielleicht von den Drucken, die ich mache, ist eins vielleicht, äh, vielleicht schon verkauft. Das ist ziemlich cool, weil ich habe ein, einen Friseur, war ja auch noch dazwischen, und habe ein kleines äh, Fotoshooting gehabt. Also, er hat mich hier angesprochen im äh, Kurokuro. Er hat gemeint, er hätte gerne ein paar Fotos. Oder er würde mich gerne als Model haben für seine äh, Hairdresser-Styling-Designer-Sachen. Und da sind wir nach Euter gefahren, die statt hier gleich im Eck. Und äh, da hat er meine Haare nochmal etwas zurecht gemacht, mal. Ich meine, die haben jetzt zwei Haarschnitte in einer Woche hinter sich. <lacht> so viel zu, ich möchte sie wieder wachsen lassen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde, krass, äh, hat dann doch nochmal was rausgeholt. So. Aber... Ja, ich glaube, jetzt ist da wirklich, jetzt kann man nichts mehr, also da geht es zur glatze Richtung. Ach, da ist noch viel Spielraum. Könnt ihr ja noch Zeitplats machen ich, ich auf wieder, beiden ich Seiten. Langsam, ich will sie wieder lang haben, ich will sie wieder wachsen lassen. So, und, äh, ja, genau, und da haben wir gequatscht, das war sehr witzig, weil er hat mir halt die Haare nochmal gemacht und so und er konnte kein Englisch und hat dann äh, die Handys so neben den äh, Friseur, Stuhl gelegt und hat gemeint, ja, halt, hat trotzdem wollte er diesen typischen Friseur-Smalltalk ja. haben. Und hat dann immer aufs Handy was geschrieben und ich habe geantwortet und so. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass ich halt eben äh, Künstlerin bin. Und er hatte so ein paar kleine Arbeiten überall hängen im Studio da, in seinem Friseurstudio und war dann so, ja, er will, was ich denn so mache und so. Und hat dann gemeint, er würde sehr gern was Kleines haben fürs Studio da. Und dann habe ich eine Sache jetzt äh, für ihn gezeichnet. Und äh, mal schauen, ob es ihm gefällt. wenn es ihm gefällt, dann hat es ein neues Zuhause. Ich mhm. will mich auch sehr freuen. Ja. Genau. So viel. Also äh, ich kann mich hier gerade nicht beschweren. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Ja. Ich finde es witzig, weil ich ja mein Konzert auf Deutsch halten werde. Tatsächlich. Ich habe zwar einige Songs sind aus dem Englischen. Bzw. Ähm, für einen Song habe ich ja auch eine englische Variante für Autonomie. Die werde ich auf jeden Fall singen, damit es einen Englischen hat. Für Alex ist ja mein Animationsfilm, oder ist ein Animationsfilm daraus entstanden mit englischen Untertiteln. Den werde ich nebenbei mitlaufen lassen. Das wird also so eine halbe Performance. Und dann bereite ich gerade noch eine kleine Überraschung vor. Die verrate ich aber hier auch nicht. Mhm. Nicht, dass es dann den Weg zurückfindet, irgendwie Leute, die schon wissen, was passiert, weil jemand unseren Podcast dann doch hört. <lacht> von irgendjemandem der hier deutsch kann. Ich Aber nein, wir sind ja auch jetzt gerade im Krugel, also deshalb besser nicht zu viel verraten. Ja, ja, ja stimmt. Mm. Äh, ist ja hier die, die Vernetzung für KünstlerInnen. Ach, wir waren noch in diesem, ähm, ja, ich so mach mal kurz du was, ja. was meinst noch zu Ende. Wir hatten keine Waschung vor und genau, da bin ich dann sehr gespannt, wie die halbe Stunde hier ankommt und ob man die Leute auch wirklich fesseln kann. Mm -hmm. Obwohl wir waren ja auch beim Konzert. Äh, Soul. Wow ja. Eine Sängerin mit Klavier. Mhm so cool ähm, die wir auch hier in einem äh, anderen Laden bei Tanabi kennengelernt haben schon die dort das mit betreibt wie auch immer und äh, sie hat halt auch die ganze Zeit auf Japanisch gesungen und man konnte dem viel. sehr gut aber sie also das war halt aber auch so Stimmt, ich weiß nicht so Soul auf und so, oder so ja es ja. waren zwei auf Englisch mhm. aber das war das erste Mal dass ich so Soul auf äh, Japanisch gehört habe Richtig cool. Ja. Also ich finde es passt so gut und die hat eine Wahnsinnsstimme und, und sowas. Äh, das war richtig Fall. gut. Ja. Ja, das war richtig cool. Ja. Ja. Und dann gab es danach gab's noch einen Gitarristen, wo wir da waren bei dem ja. Konzert. Der war auch. Also Gitarre, Gitarre, Gitarre. Ja, ja. braucht es bei mir echt viel, bis ich sage, ja, das, war das, richtig, das richtig fesselt ja. mich so, weil es halt ganz, als bös gesagt und als Nichtkennerin aber so Gitarre wird, finde ich, schnell langweilig. Mhm. So. Aber das... Na ja, er hat halt Fingerstyle und wirklich ausgebaut. Also nur, aber... Harmonik, alles, alles äh, Rhythmik, alles eingebaut. Und richtig abwechslungsreich. Ja. Und, und dann hast du gedacht, so, wow, wow, okay, cool. Und dann ja. hat das das nochmal getoppt. Und ja. also, oh, ja. hat er auch ja, schön aufgebaut tatsächlich. Also richtig gut. wohnt allerdings nicht hier, sondern in Okayama bei Hiroshima. Mhm. Also ein genau. Stück weit weg. Stimmt. Ja, aber die, das war ganz toll, da waren wir auf dem Konzert. Und ihr seht schon, wir machen echt viel hier kulturell einfach auch. Denn ist, ah, ist eine Kulturstadt. Die Druckerei. Dann, das äh, wollte ich nämlich eigentlich erzählen. Da, Achso, dann führe nee, ich Nee, Ich wollte nur einleiten, obwohl ich. Der, ähm, die Druckerei, genau, ähm, hat äh, gemeint, äh, wenn wir Skurokur hier kennen, ob wir auch schon das äh, Künstlerhaus kennen. Was mhm. da heißt? Kita. <lacht> Kita irgendwas, war alles fängt hier mit Kita, kita an, das nicht, meiste. Nicht. Kita Kyushu ist die ganze Ja, yeah, yeah, yeah. nee, nee, nee, <lacht> das wollte Regio. ich jetzt sagen. Ja. Ähm, dieses kita Hammer nee egal. kita Hammer ist glaube ich der Stadtteil hier. Schnuppe. Äh, es gibt ein Künstlerhaus, was ähm, aus einem, einer Art Festival heraus entstanden ist. Das haben die angemietet für ein Festival, für einen Monat. Und danach hat die Besitzerin gesagt, äh, ne betreibt das bitte weiter, nämlich Künstler-in-Residence ein Jahr oder länger, also jetzt haben sie auch Kurzresidenzen eingeführt, aber bisher mindestens ein Jahr, kriegst du dort halt einen Wohnraum, äh, teilst dir quasi den Rest mit weiteren also, KünstlerInnen und hast ein Atelier noch dazu. Man kann das aber jetzt gleich vorweg auch so sagen, wir fanden es sehr charmant, oh, aber es ist richtig abgefuckt. Ja. Also, also das ist, das war, das ist nicht HFBK-Style gewesen, das ist Neustadt 90er gewesen, das kann ich nicht beurteilen, aber hm. du. Das, äh, sie schreiben auch in der, was wir lesen konnten auf der Webseite, weil ich mich dann gleich informiert habe. Äh, man soll sich die Bilder gut anschauen hm. und sich vorher mal informieren oder vielleicht ja, hingehen. Das ist quasi unsaniert. Weil es wirklich ja. rough ist einfach. Ja, unsaniert. Und, äh, unsaniert es. Ja. Also, ich nehme mal an, die Sanitäranlagen werden schon neu gemacht sein, aber es ist halt. Vielleicht haben die gar keine und das, du musst zum Sento gehen und so. Nee, eine Toilette werden sie schon haben. Ach so, ja, auch ja, eine Toilette. Und äh, unten standen noch Waschmaschinen, mhm. zwei, drei Stück. Auf ich jeden Fall sind wir dann nach der Druckerei da hingelaufen und haben gedacht, wir gucken nochmal mal ja, kurz. Ja, und da stand draußen schon, Please Make a Reservation, ja. Don kam äh, einfach so. Und da die Tür aber offen stand, bin ich da schnell vorgetapst, ja. weil ich mal gucken wollte, ob es eine Art Rezeption oder sowas gibt, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wie das organisiert ist. War niemand, wollte ich mich schon umdrehen, da kamen zwei Leute auf mich zu, auf dem kleinen mhm. Weg vorne. Die haben, ja auch und ganz die haben so komisch mich auch ganz groß mit ganz großen Augen angeguckt. Und dann habe ich gefragt, I don't have a reservation, but can I, uh, can I have one now? Und die meinten, nee, nicht. Wir haben jetzt Zeit halt, waren zwei Artists von dort und haben uns eingeladen, mal reinzuschnuppern. Ja. Äh, sehr süß, da haben wir eben auch wirklich mal äh, so ein Studio gesehen von innen. Sehr klein, aber man kann sich das kuschelig machen. Ja. Auf, auf also wie gesagt, das hat cool. nichts mit unseren äh, Ateliers oder Proberäumen um, zu tun, mh. wo man irgendwie 30 nee. Quadratmeter hat oder 40, aber das sind wirklich 5 Quadratmeter zu zweit. Ja. Nee, nee, die waren nicht zu zweit drin. Aber er hatte sein Zeug hm, auch da drin äh, Aber er ist raus, er ist raus. Er ist nicht mehr richtig drin, er hat ha, sie besucht so nur. Mhm. Sie zieht jetzt ein. Achso, vielleicht hat er gewechselt. Auch nur, ah. Deshalb war auch nur nicht ihr Stuff so richtig drin ja. und ihr Zeug, so, und sie zieht gerade ein. sein Zeug war eingepackt mhm. im Karton. Genau, sie zieht gerade ein, also das war schon ihr Space. Ja. Ja, ein Mini Space, aber ich finde das reicht voll für eine Person. So. Kleiner Schreibtisch in der Wand, mhm. ein Waschbecken stand glaube ich hinten. Ja, um hinten war noch, also es ist alles so klein, aber alles was man glaube ja. ich braucht so. Das war ziemlich cool. Und super nett natürlich auch. Und sie macht Sound, Installation und aber auch. Äh, nicht Sound, sondern G Geräusche tatsächlich. Geräusche. aufnehmen. Geräusche nimmt sie auf. auf weiterverarbeiten, und, ja, verzerren. So. Er so hat auch anderes. ganz coole Sachen gemacht. Der er hat gestickt quasi. Er hat auf mh. Stoff äh, Fotos gedruckt und dann äh, aneinandergelegt und dann bei dem einen quasi die Kulturen nachgestickt wie ein Baum. Was dann auf der anderen Seite ja rauskam und so hast du eine Verbindung geschaffen. Und das eine waren Fotos von seiner Frau, die in England äh, ja. lebt gerade und er hat halt so ein Pondor dazu Fotos gemacht, gemacht ja. was ähnlich oder zusammenpasst irgendwo. War irgendwie ja. war schön gemacht. Genau. Äh, auf jeden Fall waren wir da auch wieder sehr beeindruckt, dass man doch nochmal einen Space findet, also noch einen, ja. wo auch nochmal so Alternativ und Kunstszene ja. sich ansiedelt. Also, Beppo ist echt. Wir machen ja das Neustadt Art Festival im Neustadt Art Kollektiv in Dresden. Und hier, da hast du das Gefühl, dass das hier auch super äh, passen würde, weil es halt viele so kleine Spaces gibt, Kunstspaces. -Kunst Lass mich kurz ausreden. Genau, ich weiß nämlich schon. Ja. Und äh, es gibt hier auch re relativ viel Leerstand tatsächlich, ähm, den man dafür auch nutzen könnte. Es gibt aber tatsächlich ein, äh, den Beppo Art -Mons -Mons hier, jedes Jahr, der ist im Oktober. Das sind zwei Kirschen. Ja, wir haben Kirschen gekriegt. Von Jetzt bin ich wieder raus. Den Art, Beppo Artmanns. Genau. Äh, Gibt es hier jedes Jahr. Der ist, dann, ist so ähnlich wie das Neustadt Art Festival. Tatsächlich, dass die an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten Ausstellungen machen. Über einen Monat halt verteilt. Und äh, ja, das hat Weg. mich dann eigentlich ich bin fast schon nicht mehr überrascht, dass es das hier gibt. Äh, ich glaube, du hattest so im Kopf schon hier äh, zweite ein zweites Standbein, ein zweites Neustadt-Art-Festival aufzubauen. Festival, was man die alles machen können. Außenstelle Japan vom Neustadt-Art-Kollektiv. Mhm. Also müssen diese wir müssen dieser Rolle ja auch gerecht werden. Die Augen offen. Aber da war es dann schon so irgendwie, okay, hier wird schon einiges gemacht. Obwohl, wir haben es noch nicht gesehen und die Webseite könnte sich eine Scheibe abschneiden von der Neustadt-Art-Festival-Webseite, weil es <lacht> war sehr unübersichtlich und man konnte sich nicht anschauen, wo die Orte sind und sowas. Ähm, aber man weiß auch aber nicht, viel, ob das ja. so Top-Down ist, dass das halt von oben äh, herab gemacht wird und äh, solche Orte wie das KUKU zum Beispiel ausgeschlossen sind. Das sind alles Sachen, die kann man, äh, also, muss was, man tiefer einsteigen. Was jetzt ich wollte gerade sagen, aber was Mickey schon mal vorhin meinte, war auch deswegen. Dem, der Residency da, hm. dass es auf jeden Fall nicht so ist, dass es irgendwie ausschließt oder dass die ja. da nicht willkommen sind oder ja. so, sondern dass es da vollkommen offen ist. Ja. Genau. So, haben wir jetzt das alles, was künstlerisch gerade war? Ja. Denk wir ich. könnten noch für heute von Monkey Mountain erzählen. Ja. Als Abschluss. Hm. Genau, also wir haben die Ausstellung, haben jetzt dazu ein bisschen erzählt, wie wir dazu gekommen sind, was wir hier alles schon erlebt haben. Mit Künstlervernetzung. Und heute, äh, nachdem wir heute Morgen die äh, Drucke von dir abgegeben haben, die Daten, dachten wir, wir machen mal einen Tag wandern, weil gerade auch sehr schönes Wetter ist. Und es gibt hier den Monkey Mountain, der heißt tatsächlich so, weil dort äh, wild lebende Affen sind. Und es gibt einerseits unten so eine kleine, so eine Art Zoo, aber Zoo trifft es nicht. So eine Art äh, getreutes... Auf Google steht Ja, es ist, so. es ist kein Zoo, sondern man geht da hin ähm, und läuft quasi in das Wildgehege rein, darf aber nur so 100 Meter, 200 Meter rein, kann sich die Affen ein bisschen anschauen, die rennen auch an dir vorbei. Und das war. Und wir dachten, wir machen es anders, wir wandern mal da hoch. Und ähm, mhm. weniger Touri-Style. Ja. Tja. Ähm, weniger Touristyle. Tja, dann äh, hatte der Monkey Mountain aber was verbrochen. Weil er war eingesperrt in einen Zaun. Und als wir das erste Mal auf den Zaun gestoßen sind, dachten wir... Okay, dann... Das erste Mal auf den Zaun gestoßen sind, dachten wir, da wäre ein... wohnt irgendjemand, oder das Militär ist dort. Aber als wir das zweite Mal auf den Zaun gestoßen sind, da hat es mir dann gedämmert und ich wusste, ach so, die haben hier das Reservat quasi abgesperrt, damit nicht solche Touris wie wir da reinlaufen und diese Affen stören. Deswegen sind wir dann äh, nicht in Monkey Mountain hochgelaufen, sondern wieder zum äh, dort, wo die Touris hin sollen. Zu der Stelle. <lacht> nicht wieder, sondern sind die dann dort Stelle, wo man rein kann. Ja. Und haben dort unsere 500 Yen bezahlt und haben uns kamen aber hatten Glück, kamen zur Fütterungszeit. Feeding Time. Mhm. Und es war sehr witzig, weil die ganzen Affen kommen dann schon überall an und man soll aufpassen, mhm. weil die Rennen einem an einem vorbei und neben mir hat sich direkt einer hingestellt und hat zweimal an mein Bein so: Hey, hey, hallo. und Aber eine Mitarbeiterin hat ihn dann quasi ein bisschen verscheucht, weil die Mutter wohl zwar Mitarbeiter saß und nicht sehr glücklich aussah. Ja, genau, aber es ist äh, ja, also ich habe es mir anders vorgestellt, mhm. aber war auch trotzdem ein netter, ja. netter Ausdruck. Wir waren trotzdem Was? drei Stunden draußen unterwegs, also. Was Das Einzige, was ich wirklich krass beeindruckend wieder fand, ist so groß, so groß sind hier die Schmetterlinge, also das ist, das ist meine Hand, meine Hand und das ist, glaube ich, heute fünfmal. Ja, du, du hast sie gar nicht gesehen, ich glaube, die siehst du gar nicht, da bist doch, doch, du da ich irgendwo anders. gesehen. Das, ist, das war so ein Flügel. Ja, Handteller bei... sag ich ja, nicht Hand. Nein, nein, ein Flügel, ein Flügel, <lacht> okay. zwei Flügel. Äh, einmal war er sogar auf einmal verschwunden, da lag da bloß doch Blätter. <lacht> Nein, ich habe den ja auch gesehen. Es war nur witzig, man hat dann hingeguckt und da war nichts. Ah. War waren einmal nur noch Blätter. Äh. Ja, die anderen ja, es, die sind hier so groß, gebe ich dir recht. Also so groß habe ich jetzt <lacht> gesagt. <aber>. So groß. <lacht> und richtig krass. so. Ich habe solche noch nie live gesehen. Ich kenne die äh, von Bildern, aber noch nie live. Und die, die einen sind nur schwarz. Also, was man sehen kann von der Ferne. Nur schwarz. Wow! Und dann die anderen, die, oder den einen, den wir heute noch gesehen hatten, der hatte noch so grün mit drin. Ich schnall ab. Also, äh, ich habe noch nie so große Schmetterlinge, außer natürlich in einem Schmetterlingshaus, äh, rumfliegen sehen. Toll. Ganz toll. Und das ist anscheinend jetzt, klar, Frühling. Jetzt ist langsam Schmetterlingszeit. Frühling? Ist schon Sommer hier. Ich hoffe in kurzen Hosen rum. Es ist trotzdem immer noch Frühling. Wir hatten es ist gerade sehr erst Frühlingsempfang. Mhm. Der war vor Monat. Der Frühlingsanfang. Ja, gerade eben. Vor fünf Wochen. <lacht> <lacht> es ist trotzdem noch Frühling. Schon, wir sind schon fast bei der Hälfte des Frühlings. Frühling. Und jetzt kommen die Schmetterlinge raus, was mich sehr freut. Genau, das haben wir heute ja, gemacht. Ja. Und heute Abend haben wir eine Einladung. Wir wissen Genau, wir hatten mit Lau uns letzte Woche noch getroffen zum Essen. Und die meinte dann, lasst uns doch mal Karaoke machen. Das Karo haben wir gesagt. Okay, mit dem karaoke Schatz. Ich will das ja nur dran erinnern. Hm. Und das wäre heute Abend. Das heißt, wir gucken mal. Genau. Schauen wir mal. Und ansonsten ist es dann Wochenende. Ja. Wieder, ich muss auch arbeiten. Wieder. Ja, arbeiten ist sowieso. Man oh, könnte mal erzählen, ja, dass haben, man alles arbeiten muss, aber das ist total tolles, langweilig. Aber das Schuhcafé ist auch toll zum Arbeiten. Jetzt ja, davon hat mich schon ganz am Anfang mal erzählt. Vom Schuhcafé, wir ja. Mit dem, äh, wo man seine Füße ins ja, heiße Wasser wow. halten kann. Und jetzt haben wir es zum Arbeiten entdeckt. Also ich Gestern, ja. Wir hatten nochmal. Angst, dass es zu kalt wird. So toll. Aber du wenn du daneben 40 Grad heiß im Wasser sitzt, wird dir nicht kalt. Ich glaube, das, das ich habe jetzt. Ich schon hab geschwitzt. Ja, und ich habe dir schon gesagt, ich will das in jedem Studio haben, wo ich irgendwann mal habe. Hm. So ein heißes Fußbad einfach hm. unter dem Schreibtisch. Das ist so ein Raum. Kannst du immer die Füße ja. rein, immer wird heiß. Also es gibt hier anscheinend auch so einen Spruch. Ich kann ihn jetzt nicht genau wiedergeben. Ach, Japanisch, warum nicht? Ja, du weißt es <lacht> doch, ich habe schon mit den Namen <lacht> Probleme. Aber der übersetzt so was heißt wie, äh, man soll hier eben immer heiße Füße haben, aber einen kühlen Kopf. Mhm. Ja, ja. finde ich super, das heiße ja. Füße. Also es ist ein Traum. Du kannst immer wieder die Füße da rein und es ist kein Mensch da, es ist auf der Dachterrasse. Das heißt, du kannst da vier Stunden lang einfach an deinem Laptop sitzen oder irgendwas machen und niemand guckt halt irgendwie komisch oder du hast das Gefühl, ah, jetzt muss ich Jetzt mal Zeit, den zweiten Kaffee zu bestellen, sonst... Mhm. <lacht> sehr gut. Finde ich sehr, sehr toll. Könnte man vielleicht dann auch nochmal machen. Ja, mal gucken. Ich muss noch einiges in der Webseite noch in Englisch übersetzen. Aber sie ja haben auch Internet. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja das Gute. Eben. Sehr schön. So. Genau. genau das, äh Mehr hatte ich jetzt nicht auf der Liste. Nee. Also ich meine, die Liste ist im Handy, was gerade aufnimmt, aber das waren eben bloß diese drei ja, genau. Punkte, glaube ich. Wir werden äh, wahrscheinlich jetzt bis zum zweiten keinen Podcast mehr machen, aber wir werden nach dem zweiten berichten, hm. wie cool das war. Genau. Na dann. Ich würde noch mal kurz eine Führung durch äh, ah, äh, Kuro machen und vielleicht kriege ich noch was jemanden mal von den Leuten auf den Schirm. Du kannst doch gerne mitkommen. Falls <lacht> ich guck mal. Was? Ich guck mal. Du, du guckst mal. Du denn, Cash, dann denk, aber ich habe schon zwei. Oh. Hm. Ansonsten. Ähm, denk dran, du hast noch ein Mikro. Das heißt, wenn du was erzählst, dann hört man das mit. So. Ich bin Also, das sind hier die ganzen. Ich muss hier ein bisschen weil rückwärts denken. Bilder von verschiedenen KünstlerInnen. Auch von Mori, der hier immer gerne malt. Hier gibt es ganz viele CDs von dem, was die. Oh, ich sehe das so ein bisschen. Genau. Ähm, Finde ich auch sehr schön. Und ähm, der macht so Kleidungsstücke. Genau. Und Bilder natürlich auch. Ich will vielleicht meinen Laptop von ihm bemalen lassen, wenn die Zeit reicht. Ich weiß es nicht. Ja, ist halt alles etwas klein. Das ist die Bar und das da ist Micky. Say hello. Hallo. Das ist Miki. Die hat uns quasi eingeladen. You invited us to make the oh. exhibition and so on. Yeah, she's great and she can English. It's perfect. So, then, um, see you next time. Ha, bis zum nächsten Mal.